Heute geht es um die Taufe. Als ich Gott in mein Leben eingeladen habe, wurde ich mit dem Heiligen Geist getauft. Und da habe ich angefangen, mein Leben gemeinsam mit Gott zu leben. Und nach einer Weile hat mir Gott aber gezeigt, dass es nicht ausreicht, sondern dass ich mich im Wasser taufen lassen soll. Und als ich mich oft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Namen Jesus taufen lassen habe, habe ich wirklich gemerkt, wie die Sünde von mir gewaschen wurde, wie die Macht des Körpers von mir gelassen hat. Es war so, 2018 wurde mir das Herz gebrochen und ein Jahr später Ungefähr ein Jahr später das Herz tief verletzt. Mein Körper hat extrem stark aufbegehrt. Ich musste jeden Tag dagegen ankämpfen. Also, mein Körper wollte es richtig erzwingen. So also konkret gesagt, mein Körper wollte, obwohl ich das nicht wollte, ähm, wollte er von mir, dass ich Sex habe. So doof es klingt, aber. Das wollte unbedingt einfordern, das war wie so eine Macht, gegen der ich nichts aussetzen konnte. Und deshalb habe ich, ich habe zwar keinen Sex gehabt, aber ich habe das kleinere Übel gewählt. <lacht> ich habe mir, ich sage es wie es ist, ich habe Pornos angeschaut, was nicht gut war. Das hat den Körper zum Teil befriedigt so dass ich die Schlachten gewinnen konnte, aber ich konnte den Krieg niemals gewinnen. Es hat nie aufgehört, das zu drängen. Es war so schlimm, ich war fast verrückt geworden. Ich habe gut eineinhalb Jahre jeden Tag dagegen angekämpft. Und als ich mich taufen lassen habe, da ist es von mir gewaschen worden. Die Macht vom Körper ist von mir gewaschen worden. Ich war erlöst, ich musste nicht mehr dagegen ankämpfen. Die Taufe dient dazu, dass wir eine neue Schöpfung werden, die Wassertaufe. Davor hatte ich zwar schon den Heiligen Geist, aber ich war noch nicht eine neue Schöpfung. Das passiert erst mit der Wassertaufe. Das ist also nicht weil das rein Symbolisches, was viele denken, sondern es hat auch wirklich Auswirkungen auf uns, auf unser Sein. Davor war ich quasi noch im Körper oder vom Körper versklavt, von der Sünde versklavt, aber durch die Wassertaufe bin ich eine neue Kreatur geworden. Ich bin in Jesus Tod reingetauft worden und er hat ja die Sünden für uns in den Tod genommen und dann bin ich aber auch gleichzeitig wieder mit ihm lebendig geworden, mit der Taufe, und zwar ohne die Sünde. Das heißt, ich bin jetzt von der Sünde befreit, das heißt ich das nicht mehr sündigen kann. Ich bin immer noch nicht perfekt. Ich mache immer noch Fehler. Noch nach der Taufe ist es mir noch passiert, dass ich gesündigt habe. Aber seit der Taufe lebe ich nicht mehr in der Sünde. Also ich will nicht mehr bewusst sündigen. Sondern wenn ich mal sündige, will ich gleich wieder davon ablassen und wieder zu Gott finden. Ich will euch jetzt aber nicht nur bis in meine Worten sagen, sondern ich würde auch gerne ähm, die passende Bibelstelle dazu lesen, die auch besagt, dass wenn wir uns taufen lassen, dass wir in eine neue Schöpfung sind. Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Taufe die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und soll nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinem Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet, und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Mit seinem Tod hat Christus ein für allemal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch. Und darin müsst ihr festhalten, ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Wir lassen uns bei der Wassertaufe in Jesus sein Tod reintaufen und stehen gemeinsam wieder mit ihm auf, ohne die Sünde. Das heißt, unser altes Wesen ist gestorben. Es ist eine neue Schöpfung. Mit einem neuen Wesen. Kannst mir gerne deine Fragen in die Kommentare schreiben. Ich versuche alles zu beantworten. Kannst mir aber auch auf Telonym schreiben. Das ist alles anonym. Wie dein Name sagt. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung.